Hallo, Lieben, jetzt ist ja schon mal ein Patriarch Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und ja, wir haben mal wieder einen unserer sehr seltenen Codes für unsere Kurse. Spring 22 heißt der einfach zusammengeschrieben, großgeschrieben, geschrieben. Schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung äh, unten rein, beziehungsweise wahrscheinlich steht es dann auch im Titel. Gilt bis Sonntagabend, also es äh, ist das so bummelig, 7.8. Mai. Und äh, ja. Für Einsteiger sicherlich eine coole Sache, könnt ihr mit einem Hauptprogramm anfangen, ähm, gilt auch für Pakete für die aktuellen Kurse oder wenn du dein Kursprogramm vervollständigen willst, nutze es. Und dann haben wir heute mal wieder eine Dating-Analyse und ich kann das vielleicht nochmal erklären, wie man mit äh, Standard- und Dealbreakern arbeitet. Äh, Als Hauptproblem, was ich immer wieder sehe, ist, dass. Ihr nicht streng genug seid, so also. und ja, das wollen wir hier mal wieder analysieren. Wenn du auch solche E-Mails <lacht> schicken willst, kannst du bei ein Formular auf libysche.de machen. Also, ähm, ich denke, es ist eine Schreiberin. Hallo Christian, habe ich was übersehen in meinem neuesten gescheiterten Dating-Prozess? Du begleitest mich seit einem Jahr, ich habe einige Kurse bei dir belegt und finde, ich habe sehr viel über mich, meine Beziehung und richtiges Daten gelernt. Ähm. Bei den ersten beiden war ich, äh, seitdem habe ich dich und deine Arbeit kenne, habe ich drei Dating-Anwarnungen. Bei den ersten beiden war ich sehr minus, beziehungsweise fiel mir echt recht leicht, bei den immer häufiger auftretenden Anzeichen von merkwürdigem Verhalten der Männer den Rückzug anzutreten. Jetzt habe ich ganz frisch vor zwei Wochen über Online-Dating einen Mann kennengelernt. Ja, also dafür sind ja auch die Videos da. Ich sag mal, zieht euch die Kurse rein. Hier wird wieder Knochen gekaut. Äh, zieht euch die Kurse rein, dann sind die Videos... Anwendungsbeispiele, weil das ist dann immer noch, äh, dass man noch ein bisschen Zeit braucht, bis man das so richtig umsetzt und sich auch nicht mehr keine Gedanken drüber macht. Das dauert halt, ne? ist auch eine Übungssache dann. Ähm, jetzt habe ich, ja, erstes Date war super. Wir sind mit einer Flasche äh, Holunderlimonade spazieren gegangen, haben uns richtig gut verstanden. Es wurde gelacht und der Mann hat mich gegen Ende des Dates geküsst. Hört wow, sich ja schon mal super an, alles richtig schön. Mir sind keine roten Flaggen aufgefallen. Ja, man kann immer nur so weit gucken, wie du jemanden datest, immer bis zum nächsten Date. Das ist auch so eine Maßnahme gegen Liebessucht, dass man immer so von Date zu Date. Oh Mann, ey, was das ist ja Wahnsinn, was der Hund für eine Geräuschbrille immer veranstaltet. Aber gut, ähm, man kann immer nur von Date zu Date gucken und äh, da muss man halt sehen, was äh, Phase ist. Und da, so lernt man jemanden kennen, ne? Okay, er hat zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen, aber die Beziehung ging jeweils ja, nach vielen Jahren in die Brüche. Er hat kein einziges böses Wort über die ex bartnerin erzählt. Es klang alles ziemlich gut, ähm, als würden wir gleiche Vorstellungen von Leben und gleiche Werte haben. Er wäre am liebsten direkt zu mir hoch am gleichen Abend, aber das wollte ich nicht. Ich war definitiv schon ein bisschen verknallt und hatte den Eindruck, es ging auch von ihm aus. Am nächsten Abend kam er zu mir und wir saßen nur auf der Couch und haben uns unsere Lieblingsmusik vorgespielt und ein bisschen geknutscht. Uh, er hatte auch viel Intimimim 20 Preis gegeben, zum Beispiel krass Erlebnisse mit Familienmitgliedern. Also eher so traurige, emotionale Sachen, die man eigentlich nicht jedem erzählt. Nach dem Date hatte ich ein bisschen Angst, dass er mich in die Friendzone packt, weil das Knutschen eher von mir ausging. Ja, also was man hier jetzt sieht, äh, ist, dass du vielleicht schon so ein ganz klein bisschen ins Plus rutscht irgendwie. Äh, aber gut, das würde es auch, das allein wird jetzt nicht viel heißen. Ich fühlte schon so eklige aufkommen. Das ist kein gutes Zeichen. Ne? Also, äh, jetzt kannst, das ist ja auch, ähm, guckt euch gerne mal den Verlustangstkurs dazu an. Das ist, äh, ja, ich nie einen Kurs gehabt, der so viel gebucht worden ist am Anfang. Also, hängt eigentlich auch viel vom Date ab. So ein Date kann sofort, ohne dass man genau weiß, wie, so eine Atmosphäre kreieren, wo du anfängst, ein bisschen obsessiv zu werden. Das ist kein gutes Zeichen. Natürlich ist so ein bisschen Unsicherheit normal. Auch gesunde Beziehungen fangen mit ein bisschen Unsicherheit an, ne? Aber wenn du jetzt vor allen Dingen dieses, äh, Adjektiv das ist glaube ich, eklig benutzt, ja, geht das, läuft das hier schon so ein bisschen aus dem Ruder, so, ne? Aber das sind natürlich alles keine harten Fakten, das weiß ich natürlich auch, ne? Uh, zum Glück mache ich da einen Kurs, also vermute mal einen Verlustagungskurs, und dieses Gefühl hatte ich schon seit einem Jahr nicht mehr, weil ich die einen, beiden anderen Männer nicht so toll fand, denke ich. Ja, klar, je wichtiger einem das ist, umso mehr kommt man durch den Stress, ne? Uh, das ist natürlich auch ein Punkt. Um, ja, Leute, also ich will jetzt nicht sagen, Leute nicht toll finden, du darfst sie natürlich toll finden, aber Leute nicht mehr auf dem Podest stellen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach sagen, hey, das ist just the next state, das ist niemand Besonderes, das ist einfach, wir gucken, ob es passt, das ist einfach, ein anderer Mann, wir gucken, wie es weitergeht, wir gucken, was wird. Und äh, also diesen ganzen Kram da rauszunehmen, oder dass ich jetzt was ganz Besonderes, das sind keine guten Gedanken, ne? Die fördern halt sehr so Liebessucht. Du kennst ihn ja auch wirklich nicht, ne? Was weißt du schon über ihn, ne? Aber gut, bis hierhin keine richtigen Fakten, außer komische Gefühle. Wobei das auch schon manchmal eins der wichtigsten Zeichen ist. Ich dachte, ich zeige einfach Flagge, Flagge, und lasse ihn wissen, dass ich ihn wirklich gut finde und ihn gerne wiedersehen will. Er hat mir dann zwei Termine eine Woche später angeboten. Äh, Montag vielleicht und Donnerstag auf jeden Fall. Ich meinte, dass beides okay für mich wäre, soll sich einfach melden. Jetzt könnte sein, wenn der nicht auf Beziehungen aus ist, was ja viele Menschen sind heutzutage, Männer natürlich auch, ähm, dass ihm das schon zu lange dauert, so, ne? Das, also, dass er, ja, schon im Zweiten war schon bei dir, kein Sex, äh, Scheiße, <lacht> ähm, das könnte durchaus sein, aber dann hättest du ihn natürlich korrekt aussortiert, dann hast du nichts falsch gemacht oder so. Äh, ich meine, dass beides okay für mich wäre, so du einfach melden. Ja, gut, ich bin ja immer der Meinung, weiß nicht, ob du mal einen Dating-Kurs schon gemacht hast, keine Vielleicht-Dates, ich würde auf Vielleicht-Dates würd nicht eingehen, so wenn es kein festes Date gibt. Dann sagst du, dann lässt du es nicht offen, sondern du sagst, melde dich, wenn du genau weißt, wann du Zeit hast. So ne, Keine vielleicht Vielleichter jetzt machen, das ist eine ganz wichtige Regel. Ähm, so, weil dann ist, bei Vielleichter jetzt besteht immer die Gefahr, dass man schon zur Verfügung gestellt wird und dass man keine Priorität ist. So ne, Schauen wir mal, ob sich das jetzt hier so ausspielt auch. Ähm, Montag meldet er, meld er sich, dass er es nicht schafft. Okay. Ich hatte an dem Abend selber so viel zu tun, dass es mir eigentlich ganz recht so war. Donnerstag sollte aber als Termin stehen. Ich sollte zu ihm kommen. Sein Sohn zwar, zwar da es wäre aber kein Problem, wenn er erstmal im Bett sei. Dann keine Nachricht mehr. Donnerstagmittag fragte ich dann mal nach, wie es denn sei, wann ich kommen soll. Okay. Er meinte, er weiß es noch gar nicht. Er meldet sich später. Also das ist der Punkt jetzt, also bis hierhin hast du meiner Ansicht nach nichts, gar nichts falsch gemacht, wirklich gar nichts. Also alles gut äh, und hier wäre dann der Punkt, egal wie hot du und findest, zu sagen, äh, ich habe das früher auch zu hart gefunden, aber das ist meine ganz ehrliche Meinung, sobald jemand nicht das macht, was er gesagt hat, er hat gesagt, Donnerstag auf jeden Fall, sobald jemand in so einem frühen Dating-Prozess da ausschert und macht nicht, was er gesagt hat, hat mir mein Coach damals auch gesagt, sofort abschießen. Und ich fand es damals hart, also damals fand ich es hart, mittlerweile finde ich die einzige Art, wie man durch diesen Irrsinn durchkommen kann. Sofort abschießen. Macht nicht, was er sagt, das war's. Das ist maximal Freundschaft plus, aber da du ihn gut findest, bietet sich das auch nicht unbedingt an. Und ist heraus, fertig. So sortierst du alle Pflaumen aus, die sich nicht festlegen können, warum auch immer, ist das scheißegal ist das auch egal, ob das der neue Trend ist, dass ich niemand mehr festlegen kann. Dann, ja, dann sollen die halt alle untereinander spielen. Ich will da nichts mehr zu tun haben. so ne Das ist meine Meinung. Ne? Ähm, gibt ja auch keinen Grund jetzt hier. ne das ist einfach, ja. So. Er meint, er weiß es noch gar nicht. Er meldete sich dann aber später. Er freue sich, mich zu sehen. Er könne mir leider aber nur ein Zeitfenster von zwei Stunden einräumen. Ah, ja, gut. Mhm. Ja, warum? Warum? Wo ist die Begründung? Warum sagt er das jetzt? Warum sagt er das nicht von Anfang an? Aber das ist genau. Das war, vielleicht ist das wieder ein Beuteschema, die Leute, die vielleicht Bindungsängstlich sind, nicht sich festlegen können, nicht richtig verliebt sind und schon, fängt man wieder an hinterher zu laufen, anstatt, dass man die datet, die einen wollen, richtig so. ne? Also Zeitfenster, super. Mir, ähm, mir war das wieder selber recht. Ich hatte die Tage vorher wenig Schlaf gehabt, also okay, kein Problem. Okay, aber irgendwie kam ich, finde ich das komisch. Ähm, zwischen, ja, jetzt zwei Zeiten hier am Abend, äh, da fragt man sich ja schon, Ah, okay, dann ließ mal vor. Zwischen 19.30 und 21.30 Uhr. <lacht> ich kann euch nur sagen, Leute, wenn wenn es irgendwie anfängt, komisch zu werden, das, das könnt ihr vergessen. Ihr könnt, ich weiß, ich kann auch nicht dafür, dass man so viele Leute daten muss manchmal. Ihr könnt es vergessen, wirklich. Ihr könnt es vergessen. Was ist das für ein Date? Ich meine, ein Date ist ein Date ist eine mit Spaß geladene Atmosphäre, die in Sex enden kann, theoretisch. Wo kann die in Sex enden, wenn du um halb neun verschwinden soll. Vor allen Dingen, warum? Kommt dann die nächste oder was? Also ich, mittlerweile würde ich von allem immer ausgehen. So, ne? Also fragt man sich schon, was das für ein merkwürdiges Zeitfenster ist. Absolut. Ich fragte ihn das auch. Äh, er habe einen Telefontermin mit dem ungarischen Polizeiminister, nein, äh, mit einer Freundin, die gerade krasse Probleme mit ihrem Partner hat, mit dem äh, mit er auch befreundet sei. Er habe ihr diesen Tem Sorry, das ist... Stellt euch mal vor, ihr habt ein Beyoncé oder was weiß ich, irgendein Konzert, ihr habt eine Karte für 500 Euro gekauft. So, meint ihr, da ruft ihr jetzt irgendeine Freundin an oder so und dann geht ihr nicht auf das Konzert, weil, weil ihr gerade am Nebenabend mit der Freundin reden wollt über ihre Beziehung? Nee, garantiert nicht, ne? Das heißt, äh, du bist unwichtiger, als irgendeine so Drecksfreundin, ey, sorry. Und mit der er auch einen Tag später reden kann, ne? Und äh, vor allen Dingen, warum telefoniert er nicht gleich mit ihr? Und, äh, oder er kann ja auch sagen, du, ich rede mal kurz mit ihr, du kannst ja da bleiben, kannst das Bett schon mal anwärmen oder ich weiß nicht was. Also, äh, aber das zeigt einfach, ähm, ja, niedrige Priorität und das wollen wir ja nicht mehr, ne? Äh, und das ist einfach, ist es einfach auch, mal ganz ehrlich, also, der will dich daten. Ne, der will dich in die Kiste kriegen und dann äh, hier hast du ein Dreckszeitfenster und dann muss ich mit dem, äh, weiß ich nicht, dem Bruder vom malaysianischen äh, Konsulat, dem seine Schwester und dem der Spielkamerad und dem die Lehrerin, die haben gerade irgendwelche Probleme. Ja, was sagt das? Du bist komplett unwichtig und solche Menschen willst du nicht mehr daten, ne? Was das auch immer für ein Spiel sein soll, kann ich dir auch nicht sagen... Ich glaube, wahrscheinlich finde das ganz normal und da, da bringt er auch Reden nicht viel. Das ist einfach für den Arsch. Ich so, er habe ihr diesen Termin halt angeboten, weil sie erst so spät von der Arbeit käme. Ja, mit ihr gibt er sich Mühe. Mit dir nicht. Und manchmal machen das auch Leute einfach aus Spaß, weil sie, was nicht, anderen wehtun wollen, unbewusst. Ich keine Also das gibt es alles, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Steiners und Dealbreaker. Er ist raus. Fertig, ne? Ähm, das fand ich schon ein bisschen blöd, vor allen Dingen erinnert mich an vorherige Freunde, die immer Zeit für alle hatten. Genau. Nur für mich nicht. Ja, und das ist das Muster, wo du raus willst, ne? Äh, Anfang, Klammer, ein Helfersyndrom und Bindungsangst zu vertuschen. Ja, das, das wollen wir ja nicht mehr, das Analysieren von anderen Menschen. Einfach, entspricht es so, wie du dir den Dating-Prozess vorstellst? Nein. Weg. Ende Gelände, hat seine Chance gehabt, fertig. Ich habe mir aber auch gedacht, dass es einfach nur eine doofe Ausrede sein kann, um mich quasi auf jeden Fall nach zwei Stunden rausschmeißen zu können. Ja, aber willst du so jemandem deinen Körper anbieten? <lacht> Sorry. <lacht> äh, auf jeden Fall war es eine sehr dramatische Geschichte mit dieser Freundin. Das müssen wir eigentlich nicht erläutern hier. Äh, so, jetzt machst du meiner Ansicht nach... Also, ob das jetzt ein Fehler ist, musst du wissen. das würde ich nicht empfehlen. Bei diesem dritten Treffen war, bin ich zu ihm nach Hause gefahren und... Wir ja, am Hauch Hallenheimer gespielt. Was heißt das? Er kann, er kann dich komplett, das ist jetzt, wo man wirklich üben muss. Das heißt, er kann dich schlecht behandeln und du belohnst ihn das noch mit Sex. Das würde ich nicht machen. Wie gesagt, ich habe so viel Scheiße geboren in meinem Leben, ich weiß, wie das passiert, also jetzt überhaupt keine Kritik, ist einfach nur, also eine Manöverkritik sozusagen. Das würde ich nicht machen, Ich würde sagen, hey, er hat nicht verdient, fertig da fährst du da nicht hin, wenn er keine Zeit hat und schenkst ihm nicht noch deinen Körper. Das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber das würde ich nicht machen. So. Ähm, also alles supi. Ich bin dann um 21.30 Uhr nach Hause meinte noch zu ihm, dass es für sich mich komisch anfühlt, jetzt so direkt danach nach Hause zu gehen. Ja, ja, aber das hätte man, ja, sei Tickiger, sei, sei strenger, sei viel kälter. Das ist wirklich mein Rat irgendwie, ne? Oh, kann, kann ich mal so machen. wir gerade mal Zeit ein für schnell eine schnelle Nummer Du bist raus. Fertig. Kein Bock. Ne? Das äh, würde ich in Zukunft vermeiden. So, äh, dann sagt er, ich soll damit klarkommen. Ja, es... Ich weiß nicht, ob du schon auf typ, typ Bad Guy stehst oder so, aber ich meine, er kann eigentlich machen, was er will und die netten datest du womöglich nicht ne? und die, den läufst du jetzt, den mietest du alles an, ne? obwohl er sich 0,0 Mühe gibt, das ist auch für nette Männer so frustrierend, sowas mitzukriegen, ne? also da, da musst du vielleicht nochmal ein bisschen Feintuning machen. Ähm aber irgendwie im Nachhinein ist das schon daneben von ihm gewesen, oder? Ja, absolut. Ich war aber gut drauf, schön Dopamin, oder? Ja, aber warst du gut drauf, weil der Abend jetzt so schön war oder weil du irgendwie doch wieder so ein bisschen dein Muster bedient hast? Das fühlt sich ja manchmal auch gut an, so. Ich schreibe am nächsten Morgen. Er antwortet mittags. Sein schöner Abend gewesen. Mittags. Also nachdem ihr SCX hattet. Ey, Leute, seid ihr, dürft viel strenger und eiskälter sein. Wirklich, hört auf damit, ey. Echt. Ähm. Danach nichts mehr. Ich habe mich dann heute nach vier Tage Funkstille aufgemacht, ihm zu texten, ob er den Pläne habe, ob er mich wiedersehen will. Nee, sonst hätte er sich ja wohl schon gemeldet. Lauft ihm nicht hinterher und dann, äh, es endet dann in sowas womöglich, dass er sich 0,0 anstrengen muss für Sport und und du bist wieder im alten Muster. Also da, das ist so dieses Feintuning, der einfach eiskalt sein Ding durchzuziehen, fertig, ne? Äh, er Wollte einfach, ich wollte einfach Klarheit. Ja, es kann ja auch verstehen. Meine Verlustangst war schon ein gut angeträger. Gleichzeitig wollte ich ihm auch den Ball zu spielen, ein Date auszumachen. Naja, ich. Das nee, hat sich nicht gemeldet. Nach vier Tagen, wo ihr in der Kiste wart. Der Typ ist raus. Du bist viel zu nett. Viel zu nett. Wirklich raus. Weg damit. Ende Gelände. Ich werde doch nie was anderes sagen. Ich lebe es oft, ich werde zu hart. Mir ist das scheißegal. Ich finde, man kann nicht anders durch dieses Leben gehen, wenn man selber ein sensibler Mensch ist, wirst du wirst niedergemacht. Das ist so. Du kannst nicht mit so wenig Grenzen durchs Leben gehen, so, ne? ähm, Nun hat er geschrieben, Tut mir leid, <lacht> es tut mir so leid, aber am, am Wochenende ist irgendwas ganz Dramatisches passiert, was er mir aber nicht sagen kann. Hui, ist ein China ein Sack Reis umgefallen, womöglich. Wir wissen es nicht. Ähm, und er will und kann mir leider keine Zeit einräumen. In the fucking face, ne? Boah, ey. Schlimm. Und sowas würde ich euch gerne allen helfen, dass ihr das vermeidet. Und früh genug einfach sagt, nee, oh boah, bin hier raus. Selbst wenn ihr denkt, wir verpasst irgendwas. Next, next. Es gibt immer einen neuen Mann, ne? Ähm. Es tut ihm sehr leid, boom, jetzt bin ich irgendwo zwischen Weinen und Lachen. Ja, es ist gut, dass du es so locker siehst. Ich würde es einfach als Erfahrung sehen, abhaken. Das ist, ähm, das ist der Weg, ne? Äh, weil es schon wieder genau dem alten Drehbuch abgelaufen ist, Drama und so weiter, der Hamster ist gestorben, was ganz schlimm ist, kann ich drüber reden. Ja, aber das ist normal. Das ist, äh, vielleicht hast du es zwei der jetzt vorher super gemacht, jetzt beim dritten bist du ein bisschen auf die Fresse geflogen, zwei Schritt vor, einen zurück, völlig normal. Lernen, abhaken, härter werden, weitermachen. Ähm, was ist das denn? Ich bin traurig, weil ich den wirklich gut fand. Ja, uninteressant. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen ein altes Muster. Ihr müsst außerhalb eures Musters sehen. Ihr kommt ja nicht drum herum. So. Ähm. Ja, ich hatte sowas wie Verliebtheit und in Hoffnung gespürt, ich hatte gehofft, dass mein Bauchgefühl angeträgerte Verlustangst nicht stimmt, sondern es einfach Angst ist. Ich fühle mich bescheuert, weil ich mir eben ins Bett gegangen bin. Ach komm, ich muss doch nicht bescheuert fühlen. Ist, mein Gott, das ist ja jetzt nichts Unnatürliches. Äh, passiert halt, abhaken, härter werden. Bringt jetzt nichts. Das What's done ist done, ne? Guck nach vorne. Wenn du zu so viel Gedanken machst, kannst du mal einen Glückskurs reingucken. Da geht es auch viel darum. Ähm, ich habe Hoffnung, weil meine Anbahnungen im letzten Jahr von fünf Monaten auf drei Monate auf nur mal zwei Wochen runtergebrochen sind, bevor es jemals zum Cut kam. Das ist fucking Fortschritt, Leute. Das ist großartig. Und dann kann ich euch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, werden andere Menschen kommen. Ne? Heißt das, es kommt jetzt der Richtige? Also ich kann es natürlich nicht sagen, wann, aber... Äh, häufig ist das der Punkt, wo auch mal andere Menschen kommen, ja. Aber, ja, ich weiß es natürlich auch nicht. Äh, aber habe ich jetzt einfach schon wieder keinen Bock mehr, was ist das denn für ein absurdes Spiel? Ach komm, weitermachen. Ehrlich gesagt, ein bisschen, also Zeit ein bisschen durchschnaufen und dann weitermachen. Ehrlich gesagt, erinnert mich der Mann sogar an den Mann meiner letzten Beziehung. Ja, da glaube ich dir sofort, du weißt ja, wo es herkommt dann. Der auch so nach zwei Wochen Honeymoon auf einmal mit so einer Dramageschichte um die Ecke kam und nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, das kann ganz, ganz, ganz in der 15 Monate. Die beiden sind sehr ähnlich vom Typ her. Ja, so ist das halt. Also kann ich nicht fasten, das es kann doch nicht wahr sein. Das dauert. Das ist auch selbst, selbst wenn ihr die Kurse macht, müsst ihr es immer noch immer wieder üben im Alltag. Weil das, man fällt immer wieder rein auf dieses alte Dating-Muster. Das ist echt, aber es geht. Es geht. Äh, soll ich weinen oder lachen? Ja, kannst ja beides machen. Ich kann das jetzt noch nicht direkt jeden auszutieren, der vom Typ der ähnlich einem meiner Ex-Freunde ist. Doch, genau das kannst du. Und es werden immer noch genug Männer übrig bleiben. Genau das kannst du. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, so also ein bisschen schon, glaube ich, aber das ist halt der Weg. Ne? Äh, Abhaken fertig. Exakt. Das ärgert mich so, als ich scheinbar null Kontrolle über dieses Thema habe. Leute, wir haben insgesamt null Kontrolle über das Leben. Wir denken immer nur, wir hatten Kontrolle und dann passieren absurde Sachen. Wir haben keine Kontrolle. Das ist so. ne? Ja. Ich bin in den 14, habe tolles Leben, liebe meinen Beruf, bin attraktiv, habe super Hobbys, gehe viel aus, lerne dort Leute kennen, aber nichts passt zu Mäusemelken. Das Leben ist ein fucking Irrsinn teilweise, aber es ist wie es ist. In diesem Sinne, macht die Kurse Spring 22, 22 Prozent. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.